Liebe Luzernerinnen und Luzerner, es war heiss in der Sommersession. Und genauso hitzig waren zum Teil auch die Diskussionen, die wir im Ständerat geführt haben. Nicht immer sind wir hier dabei, zu einem Entscheid zu kommen. Doch manchmal, ganz ehrlich, ist es besser, kein Entscheid zu fällen als einen falschen. Das ist in den Debatten um die Zukunft der beruflichen Vorsorge, kurz BVG, der Fall. Zwei Eckwerte sind für mich in dieser Diskussion entscheidend. Es darf nämlich keine franken geben für künftige Rentnerinnen und Rentner mit einer bescheidenen Rente, wo vier jeden Franken angewiesen sind. Und schon gar nicht im jetzigen Umfeld mit einer stark steigenden Teuerung. Und die Gesamtkosten der Reform müssen so ausgestaltet sein, dass sie auch für KMU-Wirtschaft und das Gewerbe und ihre Mitarbeitenden verkraftbar sind. Denn die zahlen Kosten der Revision mittels Lohnbeiträge. Es hat sich in der Debatte ganz schnell gezeigt, dass es schwierig wird, einen tragfähigen Kompromiss zu finden. Und darum hat die Mehrheit des Ständerats entschieden, dass das Geschäft zurück in die Kommission geht. Wenn es Geschäft offensichtlich noch nicht entscheidungsreif ist, muss die Kommission noch einmal an die Arbeit. Ich werde jetzt alles daran setzen, dass wir in der Kommission auf die Herbstsession einen tragfähigen Kompromiss auf dem Tisch haben, wo die zentralen Eckwerte auch einhalten. Ein Rettungsschirm ist für die Strombranche meines Erachtens nötig, denn wir befinden uns in einer mehrfachen Hinsicht in einer Krisensituation. Ein Rettungsschirm soll gewährleisten, dass die Stromversorgung in der Schweiz auch funktioniert, wenn eins, Unternehmen für die Versorgung wichtiges Unternehmen in einen Liquiditätsengpass kommt und dann kein Strom mehr liefern kann Der Schirm soll aber nur mit zum Zug kommen, wenn vorher alle möglichen Sanierungsmaßnahmen ausgeschöpft worden sind. Denn in erster Linie stehen Stromkonzern selber in der Verantwortung. Klar ist die Ausgangslage für mich dagegen im Sicherheitsbereich. Der anhaltende Krieg von Russland in der Ukraine führt uns mit allerer Deutlichkeit vor Augen, dass die Sicherheit in unserem Land kein Luxusgut ist, sondern dass sie eben existenziell ist. Und darum darf sie auch einen Preis haben. Wir müssen unsere Armee stärken, unter anderem mit dem Kauf von neuen Kampfjets. Ich habe darum Ja gesagt zu der Armeebotschaft. Und jetzt nimmt also auch der Ersatz der Kampfflugzeuge eine weitere Hürde. Zugestimmt habe ich auch die Teilrevision des Raumplanungsgesetzes. Die Kantone kommen jetzt noch mehr Spielraum über sollen aber die Zahl der Bauten ausserhalb der Bauzone stabilisieren. Die Teilrevision ist ein sinnvoller Gegenvorschlag für die radikale Landschaftsinitiative, die fordert, dass die landwirtschaftlichen Gebäude von der Bauzone nicht mehr umgenutzt, ausgebaut oder ersetzt werden dürfen. So gerne ich in der Sommersession noch mehr Weichenstellungen vorgenommen habe, in den kommenden Wochen haben wir die Chance, breit abgestützte Lösungen auszuschaffen. Die Sommerpause wird für mich jetzt ein bisschen kürzer ausfallen, aber ich bin überzeugt, dass sich der zusätzliche Effort wird lohnen wird. Und ich hoffe, dass auch Sie die sommerlichen Temperaturen können geniessen können und danke Ihnen für Ihre tägliche Unterstützung.